Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Produktrezension, genau genommen sind es sogar zwei Produkte, die aber miteinander kombiniert eingenommen werden können und das durchaus auch empfohlen ist. Das eine ist ein Darmsanierungsprogramm das ist dieses, und das andere ist ein stimmungsaufhellender Appetitzügler, deshalb habe ich das auch lustige Darmsanierung genannt. Beides ist vegan und auf natürlicher Basis, das bedeutet hier kommen Extrakte von Pflanzen zum Einsatz statt Chemie. Um vorzugreifen, ein Produkt von, von den beiden bekommt 3 Sterne und das andere bekommt volle 5 Sterne. Fangen wir mit dem Produkt an was von mir 5 Sterne bekommt und das ist die Darmsanierung. Beide Produkte sind natürlich in der Infobox auch verlinkt. Total Colon Care Advanced Detects and Cleans klingt reißerisch und wenig vertrauenserweckend. Aber was ist eigentlich drin? Psylliumspelze ist ein Abführmittel das einen hohen Ballaststoffgehalt äh, enthält und das ist am meisten drin. Es hilft dabei äh, den Darm zu befeuchten, sodass der Stuhlgang quasi dann erleichtert wird. Weiterhin sind drin Sennisblätter, das ist ebenfalls ein nicht verschreibungspflichtiges Abführmittel. Dasselbe gilt auch für den Faulbaum, das enthaltene Süßholz. Das heilt die Schleimhautmembran. Ingwerwurzelpulver und Fenchelsamen werden beides bereits seit dem 10. Jahrhundert für verschiedene Arten von Magen und Darmproblemen und auch Verdauungsstörungen eingesetzt und verwendet. Und die sind auch drin. Dazu sind noch Mariendistel und Ampferextrakt enthalten. Das wird dann mit Verdauungsenzymen und Pflanzenzucker abgerundet. Die Kapseln sind auch frei von Hefe, Weizen und Gluten, auch frei von Milchprodukte, Getreide, Soja, Ei, Zucker, Nüssen, Fisch, Meeresfrüchten und auch gehärteten Fetten. Also von rein von den Inhaltsstoffen ist das schon eine ziemlich interessante und eher auch intuitiv eher angenehme Mischung. Die Einnahme gestaltet sich so dass man über den Tag verteilt, unabhängig von den Mahlzeiten 2-4 Tabletten täglich schluckt. Die Kapselhülle ist natürlich auch egal. Und äh, ja, sie ist ca. 2 cm lang und einen halben cm dick. Also recht groß. Ja. Kommen wir nun zu der Wirkung, also zum Einen habe ich aufgrund der ganzen Litanei an Abführmitteln erwartet dass ich Durchfall bekomme, aber das war kurioserweise nicht der Fall. Ich habe jeden Tag 4 Tabletten genommen, also das absolute Maximum, hatte aber bis zum vorletzten Tag nicht ein einziges Mal Durchfall und dann wirklich nur einmal und dann auch eher moderat. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass das Zeug ja gar nichts gebracht hat, aber weit gefehlt. Ab dem 4. Tag habe ich kein Toilettenpapier mehr gebraucht. Ohne Witz! Seit 6 Tagen gehe ich aufs Klo und benutze kein Toilettenpapier mehr. Der Stuhl, der jetzt rauskommt, ist einfach wohlgeformt und komplett schmierfrei. Du kannst damit dem Toilettenpapier an deinem Hintern rumspielen und, und langziehen. Aber das Toilettenpapier bekommt einfach keine Farbe. Und, äh, ja, und über so eine lange Zeit hatte ich das auch noch nicht erlebt. Also jetzt 6 Tage ohne Toilettenpapier. Also. Ich meine, ich ernähre mich ja schon sehr gesund mit einem hohen äh, Rohkostanteil. Aber zusammen mit diesem Collar Care muss ich sagen, habe ich echt ja, den perfekten Stuhlgang. Und äh, daher kann ich das Zeug echt wirklich einfach nur empfehlen. Allerdings sollte man laut Packung das Zeug nur immer phasenweise einsetzen. Also so als Kur, so 6 bis 10 Tage und nicht durchgehend nehmen. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, aber, naja. Mein Gott. Es gibt auch einen negativen Punkt der Einnahme, aber der steht für mich in keinem Verhältnis zu einem gesunden Darm und ja, einem entsprechenden Stuhlgang. Und zwar habe ich dreimal starke Schmerzen äh, nach Einnahme einer Tablette gehabt, die aber innerhalb von 2 Minuten wieder verschwunden sind, aber es waren starke Schmerzen im magen darm -Bereich. Alles in allem bin ich sehr positiv überrascht und vergebe 5 Sterne für das Naturewise Total Colon Care Advanced Detox und Cleans. Naturewise 5HTP Plus nennt sich der Appetitzügler und Stimmungsaufheller von der Firma Naturewise 5HTP wird aus dem Samen der afrikanischen Schwarzbohne sind äh, simplizophia gewonnen und im Endeffekt ist das im Endeffekt nur die äh, Aminosäure Tryptophan, der Vorläufer des Neurotransmitters Serotonin. Das erklärt auch, warum es Stimmungsaufhält und appetitzügelnd sein soll. Das ist nämlich auch was das, was Serotonin macht. Es enthält weiterhin Vitamin B6, welches für die Umwandlung von Tryptophan zu Serotonin notwendig ist. Die Kapseln sind ebenfalls vegan und der einzige weitere Inhaltsstoff ist Reiskleie um Verklumpungen zu verhindern. Also von den Inhaltsstoffen gibt es von mir auch hier nichts zu beanstanden und ich bin sehr zufrieden. Aber bei den Einnahmeempfehlungen kommt man dann durchaus schnell ins Grübel. Es wird empfohlen dieses Produkt zu den Mahlzeiten einzunehmen. Jeder der sich mit der Wirkungsweise von Tryptophan auskennt, der wird wissen dass die Aminosäure Tryptophan beim Eintritt durch die Blut Hirn von anderen Aminosäuren behindert wird. Oder anders ausgedrückt. Tryptophan wird nachrangig behandelt vom Körper und andere, insbesondere die großen Aminosäuren, die bekommen zuerst den Zutritt zum Gehirn. Das bedeutet, es ist... Ja suboptimal Tryptophan zu den Mahlzeiten einzunehmen, da die Konkurrenzsituation sehr hoch ist und äh, da eben die Mahlzeiten eigentlich immer Aminosäuren enthalten, die dann eben vom Körper genutzt werden, anstelle des Tryptophans. Das ist ein simpler biochemischer Fakt, viel sinnvoller wäre es die Tabletten dann zu nehmen wenn keine anderen Aminosäuren die blut hirn für das Tryptophan blockiert. Das ist ein relativ, ja, das ist ein relativ einfaches biochemisches Grundwissen und äh, damit fällt natürlich auch das Vertrauen in die Kompetenz des Anbieters, das muss ich einfach so sagen. Der Stimmungsaufhellendeffekt kann bei Einnahme zwischen den Mahlzeiten auch von mir durchaus bestätigt werden. Der Appetitzügeldeffekt ist wenn dann nur minimal vorhanden. Stimmungsaufhellung, ja, aber Appetitzügel ehrlich nicht. Und ich habe es wieder besseren Wissens auch 3 Tage zu den Mahlzeiten genommen um auch fairerweise das Produkt wie empfohlen zu testen. Also entgegen äh, dem Hinweis des Herstellers äh, ist das Produkt äh, zwischen den Mahlzeiten meiner Meinung nach als Stimmungsaufheller durchaus geeignet. Appetitssübelnde Wirkung habe ich ja wie gesagt wenn dann nur minimal und nicht wirklich signifikant feststellen können. Ja, auch unabhängig davon, wann ich es eingenommen habe. Also egal, mit oder drei Tage habe ich ja mit den Mahlzeiten und dann ohne, nee, kein äh, Ja, da die Appetitzügel eine Wirkung aber auch von dem Serotonin herrührt, dürfte die Logik im Endeffekt die gleiche sein. Und äh, entsprechend, äh, ja, also mit dem Hersteller, die Empfehlung wäre ich nicht wirklich so warm, deswegen auch äh, wäre ich auf vier Sterne runtergekommen. So, da ich diesen Hinweis einfach für fachlich nicht kompetent halte. Dann muss man aber bei diesem Produkt auch noch den Preis sehen. Man bekommt für 14€ 6000mg Tryptophan und etwas B6. Andere Anbieter bieten für 10€ 30.000mg 30 Tryptophan. Das ist zwar kein B6 enthalten, was für die Umwandlung erforderlich ist, aber es ist ein viel zu großer Preissprung und führt zu, muss zu einer weiteren Abwertung um einen Stand führen. Das bedeutet ich gebe 3 Sterne für das Naturewise 5HTP Plus. Alles in allem kann ich also die äh, Darmsanierung absolut empfehlen, wobei ich allerdings auch davon ausgehe dass der Anbieter bezüglich der Preispolitik auch in diesem Produkt recht äh, ja, komfortabel agiert. Aber letztlich habe ich diese Kombination bei keinem anderen Anbieter gefunden und äh, finde es Absolut vom Preis gesehen durchaus akzeptabel. Es kostet irgendwie 20 Euro und kannst wahrscheinlich dreimal 10 Tage ungefähr damit machen. Und da spreche ich eine Kaufempfehlung aus. Die 5 HTP dieses Jahr, das kann ich nicht bedingungslos empfehlen. Da will ich der Hinweis, Tryptophan zu den Mahlzeiten zu nehmen, einfach ja zu, zu falsch und die Wirkung gemessen am Preis auch zu niedrig. Ich habe beide Produkte ja zum Testen kostenlos bekommen und analog würde ich mir erstes Produkt eben auch selber wieder kaufen und werde ich mir wahrscheinlich auch wieder kaufen und zweites Produkt aber definitiv nicht. Ich hoffe, ihr konntet mit der Information was anfangen und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.